Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Windows 11 optimieren und Ihren Computer beschleunigen können. Die Leistung des Betriebssystems Windows 11 ist im Vergleich zu vorfälligen Windows 10 verbessert. In der neuen Version des Betriebssystems hat Microsoft die Speicherverwaltung, die Festplattennutzung, die Anwendungsoptionalisierung und verschiedene andere Faktoren im Zusammenhang mit der KPU und Leistung verbessert. Bei vielen Nutzern, insbesondere bei denen, die Windows 11 auf nicht unterstützten Geräten installiert haben, kann es jedoch zu Leistungsproblemen kommen, anschließend Verzögerungen und gelegentlichen einfrieren. Auch wenn es in den pre Insider boots noch kleinere Probleme gibt, zeige ich Ihnen ein paar bewährte Möglichkeiten, wie Sie Windows 11 schneller äh, machen und seine Leistung verbessern können, indem Sie Ihren Computer äh, beschleunigen. Wenn Ihr PK unter einer neuen Version des Betriebssystems äh, einfriert und äh, schlecht läuft, sollten Sie als erstes nach Updates suchen und Ihr System aktualisieren. Öffnen Sie das Startmenü, Einstellungen, Windows um, Upgrade Center. Nach Update suchen. Wenn etwas äh, Neues in der Liste erscheint, müssen Sie es herunterladen und installieren, um das, das System neu startet. Ein Neustart kann auch bei äh, gelegentlichen äh, Ermeldungen Problemen äh, helfen, die Ihren PC verlangsamen. Um die Startzeit des Betriebssystems zu verkürzen, deaktivieren Sie die automatische Ausführung von Programmen. Einige Programme werden zusammen mit dem System gestartet und verlangsamen so dessen Startzeit. Um Startanwendungen wie OneDrive, Microsoft Teams und NG zu aktivieren, öffnen Sie Anstellungen, Anwendungen, automatisch laden und deaktivieren Sie nicht benötigte Anwendungen aus dieser Liste. Um Anwendungen von Drittanbietern zu deaktivieren, öffnen Sie den Testmanager, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Startmenü, Testmanager, klicken Sie hier auf Mehr und öffnen Sie die Registerkarte Automatisches Laden, markieren Sie die gewünschte Anwendung und klicken Sie unten auf Deaktivieren. Die Hauptmerkmale von Windows 11 sind flüssige Animationen und schärfe, transparente UL-Elemente und so weiter. Die neuen UL-Änderungen geben Windows 11 wirklich ein neues Aussehen, aber auch hier müssen sie für all diese Animationen bezahlen, vor allem wenn sie keinen eigenen Grafik Prozessor haben. Wenn Sie also möchten, dass sich Windows 11 auf die Leistung und nicht auf das Aussehen konzentriert, können Sie die Einstellungen entsprechend anpassen. Öffnen Sie Einstellungen, Personalisierung, Farben. Deaktivieren Sie hier die Transparenz-Effekte. Geben Sie dann in der linken äh, Seitenleiste auf Speziell Futures und rechts auf User-Effekte. Deaktivieren Sie hier Transparenz-Effekte und Animationseffekte. Klicken Sie dann mit der äh, linken Maustaste auf das Startmenü und suchen Sie nach Erweitere Systemeinstellungen anzeigen. Im Ein Fenster System eingeschafft, das sich öffnet, Öffnen Sie im Abschnitt Leistung die Einstellungen. Wählen Sie in der Liste die Option die beste Leistung äh, sicherstellen. OK, übernehmen. Die visuellen Effekte des Computers werden reduziert und er wird auf eine schnellere Leistung eingestellt. Wenn Sie bei einem Laptop die maximale Leistung von Windows 11 wünschen und Ihnen die Akkulaufzeit egal ist, sollten Sie das Energieverwaltungsschema ändern. Öffnen Sie Einstellungen System, Herunterfahren und Akku. Wählen Sie unter Energiemodus die Option maximale Leistung aus der Dropdown-Liste. Mit der Zeit können die Dateien auf Ihrer Festplatte mh, splittern, was auch die Leistung Ihres Systems beeinträchtigen kann. Um dieses Problem zu lösen, können Sie mh, Ihre Festplatte mit dem Tool defermentieren. Öffnen Sie Einstellungen Erweiterte Speicheroptionen Festplattenoptimierung Wählen Sie Ihre Festplatten in der Liste aus und klicken Sie auf Optimieren. Beachten Sie, dass die Defermentierung nicht empfohlen wird, wenn Sie eine CD verwenden. Dadurch wird die Lebensdauer Ihrer CD dient. Wenn Optimierung nach Zeitplan deaktiviert ist, klicken Sie auf Anstellungen ändern, aktivieren Sie die Option nach Zeitplan ausführen und wählen Sie die Häufigkeit aus. Eine Häufigkeit von wöchentlich wird als optimal angesehen. Die Fragmentierung der Festplatte nimmt einige Zeit in Anspruch, von einigen Minuten bis zu einigen Stunden je nach Speichermenge und Fragmentierungsgrad. Wenn Sie eine Festplatte für Ihr System haben, ist es an der Zeit ein Upgrade auf eine CDB in Betracht zu sehen. Die Leistung wird sich erledigt verbessern und Sie werden verstellen, wie schnell Ihr Betriebssystem fährt, wenn Sie dies tun. Heutzutage ist es nicht empfohlen wert, das System auf der Festplatte zu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 Startet Windows 11 einige Hintergrundanwendungen neu, nachdem Sie sich bei Ihrem Computer angemeldet haben. Wenn Sie einen leistungsstarken Computer haben, kann dies eine gute Funktion sein. Bei älteren Computern hilft die Deaktivierung jedoch, Windows 11 zu beschleunigen. Öffnen Sie Einstellungen, Konten, Optionen, Deaktivieren Sie unter erwartete Optionen die Option Neu gestartete Anwendungen automatisch Speicher. Und wenn Sie Programme auf Ihrem Computer installiert haben, die nicht mehr gebraucht werden, sollten Sie diese entfernen. Nötige Programme können im Hintergrund ablaufen oder sich automatisch aktualisieren. Alle diese Programme verbrauchen RAM- und äh, KPU-Ressourcen und verlangsamen Ihren Computer. Außerdem belegen Sie Speicherplatz und hinterlassen Müll in der Registrierung. Öffnen Sie Einstellungen, Anwendungen, Anwendungen und Funktionen, suchen Sie hier nach nötigen Anwendungen, klicken Sie auf die drei Punkte, neben Ihnen und wählen Sie Loschen. Temporäre Dateien, die aus dem Systemlaufwerk gespeichert sind, können Ihren PK ebenfalls verlangsamen. Um sie zu entfernen, geben Sie zu Einstellungen Systemspeicher und Temporäre Dateien. Wählen Sie aus, was Sie entfernen möchten, zum Beispiel temporäre Internetdateien, Miniaturbilder und klicken Sie auf dateien löschen. Um Ihre Nutzen des Batteriesystems zu verbessern, erhalten Sie häufig Benachrichtigungen sowie Tipps und Hinweise. Zu diesem Zweck wird Ihr Computer gescannt, was die Leistung Ihres Computers beeinträchtigen kann. Um diese Funktion zu deaktivieren, öffnen Sie Einstellungen, System, Benachrichtigungen. Hier gibt es zwei Optionen. Vorschläge zur Gerätekonfiguration anzeigen und Tipps und Vorschläge zur Verwendung von Windows erhalten. Deaktivieren Sie diese beiden Optionen. Außerdem gibt es eine Reihe von Anwendungen, die im Hintergrund laufen. Dies sind Anwendungen ohne grafische Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu den Standardprogrammen laufen solche Anwendungen, sobald sie installiert und konfiguriert sind und die in einem geschützten Modus auf dem Computer. Um sie zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und öffnen Sie Anwendungen und Funktionen. Wählen Sie die Anwendung aus der Liste aus und klicken Sie auf die drei Punkte, Erweiterte Einstellungen. Stellen Sie hier die Auflösung für die Hintergrundanwendungen auf Nie ein. Um eine im Hintergrund laufende Anwendung zu schließen, klicken Sie mit der Rechnermaustaste auf das Startmenü und starten Sie den Task Manager, wählen Sie die Anwendung aus der Liste aus und klicken Sie auf Task abbrechen. Als nächstes können Sie Virtualisierung Based Security WBS deaktivieren. Dies ist eine neue Funktion in Windows 11, die das Betriebssystem vor in sicheren Code und Meldware Schutz. Sie ist Teil der hypervisor code integritätsschritt Aufgrund dieser Sicherungsfunktion ist die mh, Spielleistung zwischen 5 und äh, 25 Prozent gesunken. Wenn Sie Spiele spielen und maximale Leistung in Windows 11 wünschen, können Sie diese WBS-Funktion einfach deaktivieren. Suchen Sie dazu nach Kernel-Isolation. Öffnen Sie es und deaktivieren Sie die Option Speicher-Integrität. Und wenn Sie überhaupt keine Spiele spielen, sollten Sie den Spielmodus am besten ganz deaktivieren. Dadurch werden der Wert und andere Hintergrunddienste im Zusammenhang mit der Xbox gestoppt, was Ihren Computer beschleunigt. Öffnen Sie Einstellungen, Spiele. Spielmodus und deaktivieren Sie ihn, indem Sie den äh, Spielregeln bewegen. Deaktivieren Sie auch die Xbox GameBand. Es wird auch empfohlen, einen virtuellen Speicher einzurichten. Die Auslagerungsdatei sollte sich aus dem schnellsten Laufwerk Ihres Computers oder auf dem Systempartition befinden. Es ist nicht ratsam, die Dateigröße auf einem automatischen Standardwerk oder einen vom System festgelegten Größe zu belassen. Öffnen Sie Einstellungen. System über das System. Erweiterte System Einstellungen. Indem Sie öffnen das Fenster, öffnen Sie die Leistungseinstellungen, die Registerkarte erweitert und unter virtuellen Speicher klicken Sie auf Enter. Deaktivieren Sie die Option Automatische Einstellungen, wählen Sie Auslagerungsdatei gespeichert werden soll und geben Sie die Größe an und klicken Sie auf Einstellen. Okay. Starten Sie den Computer neu, um die Einstellungen für den virtuellen Speicher zu übernehmen. Windows 11 verfügt über ein spezielles Dienstprogramm zur Behebung von Leistungsproblemen. Suchen Sie nach Systemwartung und führen Sie das Dienstprogramm zur automatischen Durchführung von Wartungsaufgaben aus weiter und dann versuchen Sie, die Fehlerbehebung als Administrator durchzuführen. Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Computer nach Abschluss der Diagnose neu starten. Wenn Sie ein langsames Festplattenlaufwerk haben, kann es auf Ihrem Computer zu Entpässen kommen, die auf die Belastung dieses Laufwerks zurückzuführen sind, möglicherweise aufgrund eines aktivierten Systemdateienfizierung, der Zwischenspeicherung von Eingeschafften und Suchergebnissen für Dateien. Suchen Sie im Suchfeld Die Anwendungsdienste und führen Sie sie aus. Suchen Sie in der Liste den Dienst Windows sehr und deaktivieren Sie ihn. Verklickt auf den Dienst, angeschafften, anhalten und übernehmen. Starten Sie dann das System neu. Sobald der Dienst gestoppt ist, wird die Suche langsamer als gewöhnlich sein, aber die Systemleistung sollte sich verbessern. Windows 11 sollte nach der Installation stabil und schnell sein. Es sei denn, einige Komponenten sind veraltet oder gar nicht vorhanden. Wenn neue Aktualisierungen verfügbar sind, wird empfohlen, diese zu installieren. Wenn die Treiber veraltet sind, kann das Gerät nicht richtig mit ihnen funktionieren. Dadurch wird die optimale Leistung beeinträchtigt und der PK wird insgesamt langsam. Um Windows 11 zu beschleunigen, müssen sie ihre Treiber auf dem neuesten Stand halten. Wenn Sie mehr als ein Betriebssystem auf Ihrem PK haben, wird beim Verfahren, das stattmäßig 30 Sekunden dauert, eine Liste der Betriebssysteme angezeigt. Sie können diese Zeit reduzieren oder deaktivieren, um das Button zu beschleunigen. Öffnen Sie Einstellungen, System, über das System, erwartete Systemeinstellungen, Unterboten und wiederherstellen, öffnen Sie Einstellungen. Ändern Sie die Uhrzeit oder deaktivieren Sie diese Option. Mit der folgenden Speicherkontrollfunktion kann das System den freien Speicherplatz überwachen und verwalten. Sobald die Funktion aktiviert ist, wird der Speicherplatz automatisch von unnötigen Dateien befreit. Um sie zu aktivieren, öffnen Sie Einstellungen, System, Speicher, Speichersteuerung aktivieren. In den erweiterten Einstellungen können Sie einen Reinigungszeitplan festlegen und bestimmen, welche Dateien gelöscht werden sollen. Jetzt kennen Sie die Hauptgründe für die Versammlung des F10 und die Methoden, die zur Beschleunigung von Windows 11 betreiben können. Wenn Sie diese Liste ergänzen möchten, hinterlassen Sie Ihre Kommentare unter dem Video. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich.